Hallo und was geht, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker Madness 2. In der letzten Folge habe ich war ich richtig on fire. Äh, äh, also, wir machen jetzt weiter mit weiteren Leveln. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge mindestens wieder ein Level schaffen. Wir wissen ja, jedes, jede Folge, in der ich ein Level schaffe, ist eine gute Folge, ist eine sehr produktive Folge. Und ich komme meinem Ziel dann auch einen Schritt näher, literally. Aber zuerst... Waffe ich mich und zwar mit einem passenden Lied, das nennt sich Through the Fire and Flames. Von einer Band, die habt ihr vielleicht noch. von der man wahrscheinlich nichts gehört hat, die nennt sich Dragon Paws. <lacht> Okay. Ich bin gewafft. ich bin on fire jetzt. Literally. Oh, ich kann diesen Firewitz einfach nicht mal machen. Weil ich so... 14 Leben habe ich. Ich habe in 14 Leben aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, was... bei welchem Level. A troll through the woods. Nein, kein Troll. Och nein. Kein Troll-Level, Alter. Oh nee. Was passiert hier? Okay, ich glaube, ich habe schon verkackt. Ich glaube, ich hätte auf den Block springen müssen. Oh, fuck, Alter. Okay, da muss ich dann wahrscheinlich nicht lang, ne? Also wahrscheinlich hier. So, dann zack. Da drüber. Und dann mit der Paupflanze. Äh, mit der Paupflanze. Mit dem Paublock die Pflanze kaputt. Machen! Alter! So, hä? Oh, ich wollte eigentlich auf das, auf die Viecher drauf. Wie heißen die? Die? Ah, oh, ich wusste es mal. Wieso kann ich mir die Namen nicht merken? Von den ganzen Gegnern hier. Ich glaube, ich bin einfach alt geworden. Alt und senil. Mir wächst auch schon so ein Bart. Ich werde alt. So, hier muss ich das richtige Timing haben. Ach, wisst ihr, was leckt mich? Ich laufe da jetzt einfach direkt durch. Ich schmeiße den Block vor mich hin und laufe dann straight einfach durch und spring weg. Ein Film von Michael Bay. Boom. Seht ihr, so einfach ist das. Und ich mache mir die ganze Zeit den Kopf. Auch oh, Jetzt muss ich auf die Stacheln drauf und dann kann ich auf, die, auf den Panzer da oben drauf? Ich glaube schon. Also mit dem Spin-Jump hier. Hä, das geht nicht? Wie, das geht nicht? Wieso geht das nicht? What? Ich dachte, man kann das in dieser Version von Mario. Ich habe ich hab einfach keine Ahnung, in welcher Version man was machen kann. In manchen darfst du diese Steinteile berühren, in manchen darfst du es nicht. In manchen kannst du einen Spinjump machen und dann die Teile berühren, in manchen kannst du es nicht. Und bei diesen Kreissägen weiß ich ganz genau, dass man die auch berühren konnte. Normalerweise. Jetzt ist es auf einmal dort ein... Dort ein ich raff es nicht. Jetzt ist dort eine ein Schildkröte gewesen... Eine Stachel-Panzer-Schildkröte und vorhin war es nicht. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir gerade möchte. Weil die. weil ich den Powerblock aktiviert habe und dieser Stachelpanzer. Ja, jetzt bin ich eh Game Over. Und dieser Stachelpanzer noch im Screen zu sehen war, wurde der halt von der Explosion mit erfasst innerhalb des Spiels. Dry Bones, Desert, Pyramid Escape. Rätselthema. Ist es ein Rätsel- Oh nee, ein Rätsel, ey. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe hier genug Zeit. So, okay, ich kriege einen Pilz. Da hinten ist ein Hammer, Cooper. Und eine Tür, die mich wohin führt? Ah, innerhalb der Pyramide, glaube ich. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Achso, wahrscheinlich den Powerblock aktivieren hier. Ey, äh, den Onblock. So. dann gibt Gibt's hier oben was? Ja, ein Versteck. Wow, auch oh, da oben auch. Warte mal, kann man auf die Wolken drauf? Warte. Nee. Ich geh mal rüber. Mann. So nervig, ey. Hä? Okay, von hier kam ich. Hier muss es irgendwie ein Geheimnis geben. So, warte. Erstmal die Knochen trocken hier kaputt machen. Ich mach dich kaputt, Junge! So. Nee, wie? warte mal, das geht doch gar nicht. Jetzt komme ich ja gar nicht hier raus. Ach, oder doch, warte mal, wenn ich hier durch die Tür gehe. Ja, und dann muss ich nochmal hier nach hinten. Und dann nochmal rein, glaube ich. Dann dürften die Blöcke eigentlich genauso sein. Ja, genau. Genauso wie ich sie verlassen habe. Und dann hier einfach durch. Oh, wo komme ich denn hier raus? Mit dem fliegenden Knochen trocken. Oh, eine Feuerblume, die brauche ich. Dann muss ich wahrscheinlich den fliegenden Knochen trocken irgendwie beanspruchen. Ja, Mann. Okay, das hätten wir. Und dann durch die Tür. Okay, hätten wir doch nicht. Es geht noch weiter. Kein Problem. Was muss ich denn da hinten machen? Ich glaube, da komme ich dann raus am Ende. Hm, hm, hm. Ba, la, la, la, la, la, la, la, Äh... Soll ich hier runter oder wie? Ah, okay. Aber oh, dann muss ich wahrscheinlich äh, äh, oh, durchsprinten. Ah, nein! Ah, oh, Mist! Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber was hat mir das jetzt gebracht, hier hier zu sein? Und jetzt laufe ich ja quasi wieder im Kreis. Oder warte, warte mal, vielleicht ist da oben was. Ach, da oben ist was. Ja, okay, super. Oh, ein fetter Bonbon. Selbst den kenne ich. Selbst den kenne ich. Selbst ich kenne den. Mann, ich rede wie Yoda. Selbst den kenne ich. Bäm. Hallo. Bäm. Bäm. Jetzt. Okay, super. Ah, ich muss mich wahrscheinlich unten durchgraben. Irgendwie. Nein, du scheiß Bonbon. Ach. Okay, da geht's noch weiter. Ich krieg das gleich noch hin. Nein, nein, shit. Ich warte einfach, bis er am Rand ist und tritt dann auf ihn. Das glaube ich am einfachsten hier, So also, zack. Dann, dann, dann. Und noch einen zur Sicherheit hinterher, falls da unten noch, noch ein paar Steine sind. So, okay, sieht gut aus, glaube ich. Aber, was hat mir das jetzt gebracht? Achso, ich, ver ah, okay, ich verstehe, da unten waren ja auch noch solche Blöcke, die man explodieren lassen konnte. Ich muss wahrscheinlich die Steinbomben da bis nach da unten gleiten, genau so. Ja, und dann kann ich hier durch. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Okay, warte. Erstmal muss ich gucken, was ich hier machen muss. Kann ich das Ding nehmen? Nee, nehmen kann man die nicht. Hm. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Aber wie komme ich da ran? Ach so, da oben links ist der erste auf on -Schalter. Verstehe. Und dann arbeite ich mich, denke ich mal, Schritt für Schritt hoch. Eine Feuerblume. Hm, brauche ich die? Eigentlich nicht so, ne? Ich weiß gar nicht, warum mir hier Knochen-Trockenpanzer gegeben... Das ist doch nicht die Möglichkeit! Ach. Ein Herd ist ein Herd Egal wo er auch steht Und Fritten bleiben Fritten Wie man sie dreht Doch dieses Level ist so leer Und einsam, es ist nur ein öder, nur ein öder Fleck und einsam. So, jetzt bräuchte ich eigentlich eine Feuerblume. Die ich wahrscheinlich hier nicht kriege. Nein, ich kriege nur einen um Pilz. Dann kriege ich halt nur einen um Pilz. So, hier darf ich jetzt nicht verkacken. Das ist voll die, voll die Scheißstelle. So, zack. Okay, Flügel sind ab. Jetzt habe ich den On-Schalter betätigt. Schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt bin ich weiter als die letzten Male. Ach so, deshalb der Trockenpanzer. Ich kann das fette Knochentrockenvieh nicht mit normalen Sprüngen töten. Oder lahmlegen für eine gewisse Zeit. Dafür ist das also gut. Verstehe. Äh, und jetzt? Ah, so macht man das. Okay. Ich kann so eine Art äh, nach unten Jump Attack machen. Und so, dann kann ich hier hoch. Uff. Zack. Warte. Achso, man kann da durch. Okay. So. Äh. Nein. So, zack. Perfekt getimed. Und ich habe meinen Panzer verloren. Das ist blöd. Das ist absolut blöd, denn jetzt... Okay. Wisst ihr was? Kein Problem. Ich kann mir ich kann einen 9 holen. Absolut kein Problem. Wisst ihr was, kein Problem, ich kann mir neuen holen. <lacht> Absolut immer noch kein Problem. Und zack. Ja. Ja. Und jetzt? Wie komme ich jetzt hier runter? Ach hier. Okay. Phew. Ich es geschafft. Soweit erstmal. Also ich muss schon sagen, das Level hat echt drauf. Das ist sehr tricky an manchen Stellen. So, den zweiten Knochen trocken lock ich mal ganz rechts auf den Block, wo keine Plattform ist. Dann er mit dem. Und jetzt... Ähm... Äh, wie mache ich das jetzt? Ah, von oben wahrscheinlich. Ja, natürlich, von oben. So, zack. So, und dann kann ich ja links da wieder hochspringen. Bald geht mir echt die Zeit aus. Fällt mir gerade auf. So, ja, gut, zack, perfekt. Wow, ich hab's geschafft und jetzt sterbe ich gleich, 100 pro. So, was muss ich jetzt machen? Hier hoch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja, ich beeile mich ja schon. Ich beeile mich ja schon. Fuck. Mit dem knochen -Trockenpanzer kann ich dann wahrscheinlich da irgendwie hoch. Nein, geh doch in die andere Richtung, ich habe nicht viel Zeit. Ich stehe gerade etwas unter Zeitdruck. Und... Hopp! Okay, was muss ich jetzt hier machen? Da oben war ein Checkpoint. Wie komme ich da hoch? Was muss ich machen? Hilfe! Ah, vielleicht... Vielleicht die Blöcke hier wegbomben? Nee, doch nicht. Hey, wieso? Was, was soll ich hier machen? Ah, wahrscheinlich abspringen. Ja! Boah. Dankeschön. Und sogar ein Pilz. Ich werde sogar hier richtig belohnt. Boah. Ich werde es zeitlich nicht mehr schaffen, aber zumindest habe ich jetzt einen Checkpoint erreicht. Also ist das jetzt gar nicht mal ganz so schlimm. Dann kann ich schon mal das Level so ein bisschen hier erkunden. Na komm. Wow, was geht hier ab? Was, was zum... Scheiße, ich hab glaube ich verloren. Ich glaube, das war's, ja. Ja, das war's. Okay, den einen Block, den rechts unten, den das Steingesicht, das muss ich äh, so triggern, dass es nicht gegen das andere Steingesicht dann ähm, knallt und die Blöcke dann kaputt machen kann. Okay, kommt. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann beende ich das erstmal und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn ich mich noch überhaupt an, an, daran erinnern kann was hier eigentlich passiert ist Uff. so timing timing ich raff gerade gar nichts zu viel chaos hier jetzt warte mal komme ich jetzt nicht mehr da durch doch nein ich habe schon wieder die Sch egal es ist, ist schlimm ist nicht schlimm ich kann hier nicht hoch Wieso kann ich da nicht hoch? Okay, man kann da anscheinend nicht hoch. Ja, was mache ich jetzt? Ist die Frage. Ach so, hier kommen... Hä, hier kommen Knochentrockenpanzer. Seit wann das denn? Kann man aber davon nicht. Na gut. Das ist schon mal irgendwas. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie da rüber und dann doch nicht. So. So Leute, so wird's gemacht. Oh ja. Sieht mal wieder sehr witzig aus hier. Okay, das Ding ruht. Auf. Nein! Nein! Dabei bin ich diesmal weitergekommen! Befürchte ich zumindest. Deshalb ähm, machen wir dann nächste Woche weiter. Okay. Das war's wieder für diese Woche. Vergesst nicht, das Video zu liken, euch zu revanchieren und zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, zu kommentieren, wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder nicht oder was auch immer. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch, hoffentlich dann planmäßig wieder um 17 Uhr. Jo, haut rein, Leute. Tschüss.